Der Schauplatz der folgenden Szene ist das Fachgeschäft für Denkwerkzeuge. Ding, ding. Guten Tag, nicht Herr, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich ähm, bin auf der Suche nach Erklärungsmodellen und Theorien, die mich beim Denken unterstützen und die mir vielleicht ähm, helfen, unser Leben besser zu verstehen. Ah, gnädiger Herr, das sind es bei uns ganz richtig. Ähm, an welche Themen hätten Sie denn gedacht? Was, was interessiert Sie denn? Naja, ja, als, als erstes einmal die Entstehung des Universums. Aha, kommen Sie noch weiter, kommen Sie noch weiter. Da hinten in unserem Abteil, da haben wir was für Sie. Da haben wir die Urknalltheorie. Da schauen Sie her. Wie alle Werkzeuge in unserem Geschäft, ein Universalwerkzeug, also allgemein gültig, können Sie in jeder Situation einsetzen. Und natürlich, wie alle Werkzeuge, bei uns wissenschaftlich geprüft. Also da ist schon eine gewisse Qualität dahinter. Mhm, mh gibt es da noch gibt noch andere werkzeuge na schauen sie schauen sie gnädiger Herr, wie ich schon gesagt habe das ist ein universalwerkzeug und wir bei uns wir, wir verkaufen nur universalwerkzeuge das heißt das, das können sie in jeder situation einsetzen und da brauchen es dann eigentlich gar keine anderen werkzeuge mehr für ein bestimmtes thema also da können sie sicher sein also wenn Sie unser, Werk, unser Universalwerkzeug einsetzen ja, und das passt einmal nicht für eine bestimmte Situation, da können Sie sich sicher sein, da hat es was. Ja. Da, da hat es was, Da hat jemand einen Fehler gemacht, da hat jemand falsch berichtet, ähm, sich getäuscht bei der Wahrnehmung, da hat irgendwer einen Fehler gemacht. Ja. Das heißt, da können Sie dann ganz beruhigt die Situation vergessen, ignorieren und ähm, ja, und sich dann auf was anderes konzentrieren. Aha, aha, interessant. Mhm. Ähm, das, Thema, das Thema Licht, das würde mich noch interessieren. Aha, Licht, gute Wahl. Kommen Sie weiter, da müssen wir ins nächste Abteil. Licht, aha. Ja, also da haben wir ein wirklich ein was ganz Besonderes für Sie. Da haben wir unser Kombi-Werkzeug. Ja, das ist außergewöhnlich. Also das ist vorne. Ja, schauen Sie, vorne ist ähm, die Theorie Licht als Teilchen. Und dann, schauen Sie, wenn Sie, wenn Sie umdrehen, ja, umdrehen, auf der anderen Seite haben Sie Licht als Welle. Das sind ergänzende Theorien. Und gemeinsam wieder sind es dann ein Universalwerkzeug. Also, das ist unser... Unser Kombi-Werkzeug, ganz was Besonderes. Aha, aha, interessant, das hört sich ganz interessant an, sehr schön. Mhm. Und ähm, haben Sie auch ähm, das flache Erde-Modell? Hm, wissen Sie, na, hm, haben wir leider nicht die flache Erde-Theorie, mir, mir, ist, mir ist gesagt worden, das haben wir früher mal im Sortiment gehabt, das ist schon einige hunderte Jahre her. Aber wissen Sie, bei uns gibt es ja ständige Qualitätssicherung, da wird immer geprüft, ob das noch alles passend und aktuell ist. Und das ist dann bald einmal ausgefallen aus unserem Sortiment und ist durch das Kugelmodell der Erde ersetzt worden. Also kann ich Ihnen anbieten, wie ein Universalwerkzeug, wie alle Werkzeuge bei uns, das Kugelmodell und eigentlich da brauchen Sie ja das flache Erdmodell gar nicht mehr, weil Kugelmodell passt ja überall. Mhm, mh. Naja, ähm, wenn ich jetzt jemanden besuchen will in meiner, wenn ich jetzt jemanden besuchen will in der nahegelegenen Stadt, dann muss ich ehrlich sagen, da möchte ich das, das Kugelmodell nicht immer mitschleppen. Ja, wenn ich da auf die Landkarte schaue, dann glaube ich persönlich, ist es ist, ist einfacher, wenn ich einfach die flache Erde -Theorie hier hernehme und das reicht, damit ich mich auf der Landkarte zurechtfinde und dann ähm, zur Adresse ähm, komme, zu der ich hin will. Ja, muss ich ehrlich sagen, ähm, ja, gnädig Herr, ja, ja haben's, da haben sie auch recht. Und ähm, ja, wenn sie wirklich das, die flache Theorie suchen, also, jetzt muss ich ein bisschen leiser reden, damit mich der Chef nicht hört, also wenn sie bei uns beim Geschäft rausgehen, ja, dann rechts, dann 500 Meter die Straße runter, ist auf der rechten Seite so ein kleines Geschäft. Also außen steht dann eh ähm, Werkzeuge fürs kritische Denken. Dort werden, ja, dort werden sie das kriegen, weil die haben ein bisschen anderes Konzept als wir. Also, mh, die haben ein größeres Sortiment, ah, sind natürlich die Werkzeuge dort nicht wissenschaftlich geprüft, aber du kriegst alles, na wirklich, du kriegst von bis, da haben sie eine Auswahl zu jedem Thema, also, und ich muss ihnen sagen, also, ich gehe dort privat auch noch mal hin, weil es ist schon so. Also, wir decken jetzt dann nicht alle Bereiche des Lebens ab. Das ist nicht alles, ja, da haben wir noch nicht alles wissenschaftlich prüft, wir decken nicht alles ab. Das heißt, da gibt es dann schon Themen, wo ich sage, okay, möchte ich doch was wissen, schaue nicht dort ins Geschäft Die haben sicher eine Theorie und ein Modell für mich. Und ja, also da kriegen sie zum Beispiel noch auch. Also das Kugelmodell von der Erde kriegen sie dort auch nur. Die verkauft es ihnen halt nicht als, als Universalwerkzeug, also das ist eines von vielen dort, also das bekommen auch dort. Aber wie gesagt, darf ich nicht so laut reden, hört der Chef sicher nicht gerne, aber persönlicher Tipp. Ähm, das Geschäft mit den Werkzeugen fürs kritische Denken. Ähm, darf sonst noch was sein, gnädiger Herr? Ähm, nein. Danke sehr, also ich nehme mal die, die Urknalltheorie, die hätte ich gerne und ähm, das kombi ähm, fürs Licht, das, das nehme ich bitte auch. Gerne, bitte sehr, gnädiger Herr. Ähm, brauchen Sie ein Sackerl auch zum Mitnehmen? Ein Sack, Sackerl? Eine Tüte, eine Tüte gnädiger Herr. Wollen Sie eine Tüte zum, zum Mitnehmen von den Werkzeugen? Ah, eine Tüte. Ähm, haben Sie Plastiktüte, also aus Kunststoff? Nein, nein, gnädiger Herr, alles aus Papier. Ja, dann, dann, dann bitte eine Tüte auch dazu. Oder, wie haben Sie gesagt? Sackerl? Sackerl. <lacht> Geben Sie mir so ein, ein Sackerl auch dazu, bitte. Bitte, gerne, gnädiger Herr. Und ähm, besuchen Sie uns bald wieder. Und vielen Dank für Ihren Und wie gesagt, ja. Raus aus unserem Geschäft rechts und dann 500 Meter oben die Straßen auf der rechten Seite. Ja. Werkzeuge fürs kritische Denken, da finden sie es. Dankeschön, äh, Wiederschauen, bis zum nächsten Mal, Wiedersehen. Danke sehr, Wiedersehen.